Bewegungsrichtung im Gehirn. Wir suchen nach Themen für unseren Podcast „Expedition in die Forschung und Du kannst mitreden. Um zu messen, wie einzelne Neurone im Gehirn Informationen verarbeiten, implantiert man Elektroden. Rein zu Versuchszwecken können wir das natürlich nur bei Versuchstieren machen. Aber woher wissen wir, ob die Erkenntnisse aus den Tieren auch für den Menschen gelten? Manche Menschen tragen Elektroden zur Unterdrückung von epileptischen Anfällen. Einige von ihnen willigen ein, ihre Hirnaktivität messen zu lassen. So fand ein Team des Uniklinikums Freiburg und der Columbia University Neuronen im Kortex nahe dem Hippocampus, die verschiedene Bewegungsrichtungen im Raum anzeigten. Solche Neurone kannte man bereits von Ratten. Dort sind die Neurone bereits während der Bewegungsplanung aktiv. Man kann also zukünftige Laufrouten von der Zellaktivität ablesen. Auch beim Menschen reichte die Erinnerung, um die Zellen zu aktivieren. Spannendes Thema, lass es uns wissen. Tschüss.